Wir sind unpolitisch, uns hat man ins Gehirn geschissen. Unpolitisch, wir haben keinen Plan und auch kein Wissen. Unpolitisch erklären hat bei uns keinen Zweck. Und unsere Blödheit nützt allein dem braunen Dreck. Oh, weil unpolitisch sein heißt nur, dass ich nichts check.